Immer noch kein Animal Crossing. Was ist der vierte not, is Oh, Star Wars -Referenz. Looks like are gonna get weird today. <lacht> <lacht> What the fuck? What the fuck? What, the fuck? Is Iron what the fuck Was ist das denn für ein Spiel? als ob Power Rangers und, und Iron Man ein uneheliches Kind hatten. NEIN! No more heroes, aber sag mir nicht ein neuer Teil! NEIN! Oh, bitte ein richtiger Teil, Alter! Oh, bitte ein richtiger Teil, also nicht diese Top-Down-Scheiße! Bitte! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Yeah. Oh, bitte! Sag mir nicht, das ist dass nur Cinematic. Sag mir, dass es oh, neue das ist ingame ist. Oh, neuer No Heroes-Teil, das wäre so geil. Oh, bitte, sag mir, das ist nicht diese Top-Down-Scheiße. Ja, no More game. Heroes 3, yes! Ja! Yeah! Yes! No My Heroes war eine, so eine gute Spielereihe. Oh, yes! Ja, Mann! Yes! Yes! Endlich nicht mehr dieser scheiß Moba-Kack, sondern wirklich ein richtiges Game. Nee, das ist nicht. Das sieht eher so wie Zelda. Das sieht aus wie Style Shading. Ja, das ist Zelda. Das ist Zelda. Oder bin ich blöd? Das ist doch Zelda. Das ist. Das ist doch Zelda. Das ist. Ne, er sagt mir nicht ein neues DLC. Oh. Zelda hat kurze Haare. Habt ihr es gesehen? Sie hatte eine neue Frisur. What the fuck geht hier ab? Sie hat kurze Haare. Ist das vielleicht so eine Art Alternative Universe oder so? Oder. Oder. Keine Ahnung. What the fuck? Machen die jetzt einen auf Dark Souls? Alter, was? Nani? Okay. Die machen jetzt einen auf Dark Souls, Alter. Zelda X Dark Souls. Geil. Geil. Geil. Geil, geil, geil. geil. geil. Oh, bitte, bitte. Bitte eine neue Storyline. Neues Abenteuer. Der Nachfolger zu Legend of Zelda Breath of the Wild ist jetzt in Entwicklung. Ein Nachfolger, ein richtiges Spiel? What? Nicht nur ein DLC, sondern ein richtiges Spiel. Dark Souls, Alter. Nice. Oh, geil. Geil. Ich freue mich. Oh, ja, Mann. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich meine es wird wahrscheinlich nicht wirklich sein wie Dark Souls, ne? Aber es sah gerade voll aus wie Dark Souls. Oh, ich wette, die Menge geht gerade voll ab, ey. Die, die, ich wette, die, darauf kommen sie gerade gar nicht klar. Also, die Pressekonferenz hat mich wirklich überzeugt. Die war nice. Die war richtig nice. Zusammen mit Squadix <lacht> hat mich das übelst überzeugt, ey.